Okay. Okay, okay. jawohl. So, ja. Wie, äh, wie schon jetzt seit einiger Zeit äh, gebräuchlich haben wir angefangen, indem wir äh, uns erstmal warm geredet haben und äh, eine, äh, eine, eine Agenda-Liste gemacht haben. Mal gucken, äh, wie wir die äh, wie wir der folgen können. Und äh, ja, soll ich einmal kurz die Punkte durchgehen, um einen Überblick zu äh, machen? Ähm, ja, wäre super. Okay, also Puring at its best. Das ist äh, nochmal eine Auflage äh, der Puring-Kunst äh, oder Puring High Art-Perspektive. Äh, um äh, aber jetzt diesmal nicht in dem Sinne, ist das Kunst oder ist es nicht? Also dieses Eingrenzung- -Ausgrenzungs und Ausgrenzungsding äh, und so, sondern äh, unter der Fragestellung und das wäre sozusagen eine Einladung an alle, was müssen wir tun, um das Puring in den, in den äh, Olymp der äh, Kunst äh, durchstarten lassen zu können. Nicht? Was braucht es, um äh, damit, nicht mit diesem, äh, mit dieser, was auch immer es ist, nicht, das wäre dann jetzt so, äh, um damit äh, zurechtzukommen und um die, um die Kunstbehauptung durchzuhalten. Da kann natürlich auch äh, bei rauskommen, dass man nicht das Puring, sondern den Kunstbegriff ändern muss. Nicht? Also solche äh, Geschichten sind äh, damit drin und vielleicht noch vieles mehr. Und da hoffe ich auf die Fantasie äh, aller Beteiligten. Äh, der zweite ist, äh, es ist so jetzt immer zwar in der Unschärfe verschwunden, aber Birgit hat äh, sich aus einem pipi -Rist, äh, kopftuch eine Corona gemacht und... Äh, äh, die hat sie auf, echt auf dem Kopf. Und ich hoffe, dann muss sie das, äh, die Unschärfe mal wegnehmen, hinter aus dem Schleier hervortreten und äh, sich als Pipilotti's Corona also zeigen. Also mal sehen, ob da vielleicht auch Aura bei rauskommt, wenn sie da auftaucht. So, ja, äh, dann auch noch nicht in welchem Umfang, aber äh, spannend hat. Äh, Hinwiederum wiederum Birgit, also den, das Thema oder den Begriff Erhabenheit vorgeschlagen. Da bin ich auch gespannt, wie sich das ausnimmt, wenn sie unter der Krone äh, Pipilottis oder unter Pipilottis Krone dann mit der Erhabenheit kommt. Äh, da da sage ich jetzt gar nichts zu, weil das ist dann äh, Birgits äh, Ding. Mein Ding ist äh, vor allen Dingen äh, dieses äh, Thema, was im letzten Talk vorgekommen ist, äh, was kommt nach der Science Fiction? Das finde ich sehr, sehr spannend und äh, da würde ich auch übernehmen äh, in, der, in der Zeit, also mich voll reinzuwerfen und äh, zu gucken, wie, das, äh, wie, wie, wie man da weitermachen kann. Und dann als letztes, äh, wie man so sagt, auf Beerdigungen wird äh, gefeiert und äh, die Auferstehung äh, begründet. Äh, das Ende in einem Schritt, also der 31. März steht bevor und damit das äh, vorprogrammierte Ende des Kunsttalks. Und ähm, dazu sage ich auch erstmal nichts, weil das, glaube ich, auch ein Thema für alle ist und äh, auch die, die geme gemeinsam die Köpfe zum Rauchen oder zum Glühen oder zum Erleuchten oder was auch immer bringen sollte. Ähm, ja, was, was ist äh, das Ende und was kann man sich weiter vorstellen oder sollte man sich überhaupt weiter was vorstellen? Oder ist das jetzt hier, was wir bisher geschaffen haben, äh, genug oder endlich genug oder äh, Gott sei Dank zur Genüge, aber nicht erschöpft? Oder irgendwie sowas, dann muss man gucken. Der 31. März steht also an. Gut, ähm, damit ist also, glaube ich, die äh, Tagesliste äh, einmal kurz vorgestellt. Und ich hoffe, alle sind in der Reihenfolge einverstanden und äh, vielleicht könnt ihr euch mal dazu äußern, man kann da bei dem ersten Thema ja sagen, das hatten wir jetzt schon, dann ist es auch noch in den Chats äh, ein andauernd Thema gewesen unter allen möglichen Aspekten und äh, zieht sich so durch, was ja aber auch ein Vorteil sein kann, ob da überhaupt äh, Interesse dran ist oder ob die Ideen im Kopf da sein könnten, sich damit auseinanderzusetzen. Also das habe ich schon angedroht, also wenn das da nicht passiert, dass wir dann da ein, eine Extrasendung äh, draus machen, so wie früher Extrablatt, Extrablatt und jetzt. Äh, aber so äh, hier fände ich es eigentlich noch am schönsten. Ja, ist da irgendwie, sind da Ideen für da? Also das wäre jetzt dann, Arik wäre der Einzige, der jetzt äh, Einspruch erheben könnte. Jemand anders ist ja sonst nicht mehr da. Wir waren uns einig drüber. Also äh, wenn Arik äh, das jetzt langweilig findet und äh, das nicht machen will mit dem Puring, dann streichen wir es. Nee, also das finde ich jetzt überhaupt, also äh, Naomi, du kannst jetzt nicht rein, also du hattest dir ja, ja gewünscht, dieses nochmal aufzunehmen, dieses ja. Thema. Und ich finde, da haben wir uns drauf geeinigt, dann machen wir das jetzt auch. Mich interessiert, ja, als ich gesagt, wenn es jemand zum Hals raushängt, dann kann er ja dann kurz das abstellen und dann hinterher wieder einstellen. Ach, okay. Das ist kein Problem. Okay. Ähm, ich finde mit dem Pouring, was mich da nach wie vor äh, interessiert ist, was ist die was ist die das Wissen hinter diesem Acryl Flow Painting oder man nennt das ja auch Accidental, also es das heißt Unfall, Unfälle oder zufällige Painting Versuche. Ähm, was ist das Wissen dahinter und was ist die Erkenntnis dahinter und ähm, wie bindest du das zum Beispiel an ein? Ähm, Arik hatte dir ja auch diesen Link geschickt, den fand ich auch ganz toll. Da, das bezog sich auf einen Künstler, ich glaube einen südamerikanischen Künstler, ich glaube hieß irgendwie David Alfaro. Ich kann kein Spanisch, von daher würde ich das dann falsch aussprechen. Ähm, Siqueerius oder so, ich würde das jetzt mal so, äh, den, äh, so benennen, der ja äh, das schon bis zum Exzess betrieben hat und ausgelotet hat. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist er irgendwie in den 70er Jahren äh, verstorben. Und er hat eigentlich auch die Grundlage gelegt für dieses ganze Action-Painting, was dann Pollock und solche Leute äh, weiter betrieben haben. Und hat diese ganze, ich nenne mal das mal fluide Dynamik oder dieses Fließen lassen, dieses Tröpfeln, dieses Versprühen, dieses einfach Übergießen, äh, was ja auch viele feministische Künstlerinnen auch in der feministischen Avantgarde in den 70ern wieder aufgegriffen, gegriffen haben, die aus Eimern Farbe auf Teppichböden geschüttet haben, die dann so ineinander gelaufen sind. Oder ich erinnere mich daran, dass es früher auch an Straßenständen so ähm, drehende ähm, Konstruktionen gab, wo dann so popartmäßig so Acrylfarbe reingespritzt wurde, die dann so auseinander geflogen ist, wo es dann so schöne ähm, Bilder gab. Ich, mich würde wirklich interessieren, das, lange Rede, kurzer Sinn, äh, welche Wissenschaft, welche Kenntnis, welche Erkenntnis, welches Wissen steht hinter oder wird mit diesen Bildern transportiert? Also ähm, die, was ich jetzt so mitgekriegt habe, was da so veröffentlicht wird ähm, auf YouTube, zum Beispiel, oder in Büchern, beziehen die sich nicht auf irgendeine Tradition oder sowas. Ne? Und also insofern würde ich jetzt mal sagen, ein theoretischer Hintergrund oder eine theoretische Anbindung, jedenfalls eine explizite oder bewusste, ist da meiner Meinung nach. Erstmal nicht dahinter. Ähm, geht einfach nur um das Machen. Es geht um das Machen. Es sind äh, schon auch viele Leute dabei, die die wechseln, also zwischen anderer äh, Ausdrucksmöglichkeit, also Acryl malen, äh, figurativ äh, oder abstrakt oder so, ja, oder die das dann auch ähm, kombinieren, ne? Mhm. Ähm, und also insofern, also wenn du jetzt fragst nach dem Wissen, ähm, ja, das wäre eigentlich, es <lacht> ist eigentlich ein chemisches Wissen, was man da erstmal haben muss. Ja, und das haben aber die meisten gar nicht. Ähm, das, das merkt man äh, an den Beschreibungen, also an diesen ganzen Tutorials, die es da gibt. Da fehlt halt immer was Wichtiges. Ne? Also die Leute äh, stellen das sehr, sehr aus ihrer momentanen Situation. Meinen sie dann, sie hätten irgendwas rausgefunden und dann äh, wollen sie das den anderen auch vermitteln. Und dann fehlt aber meistens was. Also ich habe hunderte von solchen Tutorials angesehen und durchgelesen. Und jeder hat so seine Rezeptchen und so. man die dann äh, versucht nachzumachen, funktionieren sie so einfach nicht, weil irgendwas fehlt. Also Rezeptchen heißt, äh, wie man die Farben anrührt, äh, welche Pigmente, welche äh, Stoffe man äh, verwendet, äh, wie genau. man die genau. äh, zueinander bekommt und äh, genau. äh, sowas. Mhm. Ähm, also einmal ist es ja so, also der Markt, da gibt es, ganz ganz ganz viele verschiedene Acrylfarben, äh, dicke und, und flüssigere und die haben halt unterschiedlich viel Pigmente drin, das macht jede Firma wie sie will und schreibt es nicht drauf, ähm, dann gibt es halt diese Opakheitsgrade, normalerweise in drei verschiedenen Stufen angegeben, wenn überhaupt, äh, die eine Rolle spielen auch, also es spielt einmal die Dichte der Farbe eine Rolle. Also die, die, die Pigmentart, ähm, äh, Opa das Opake, äh, was ja auch die Farbe von sich selber aus schon hat, also ohne dass man irgendwas macht. Aber man kann ja auch dann äh, äh, transluzente Farben oder so etwas das wählen, nicht? Also man kann ja, ja eben. Ja ja. ja nur ja. Ja, jetzt mal langsam langsam. Mhm. Ne? Ähm, also das, was ich jetzt genannt habe, gibt eben schon alleine durch die verschiedenen Kombinationen sehr unterschiedliche Effekte ja und dann kommt ja, jetzt und das jetzt, jetzt ja ja jetzt komme ich komme ich zu dem du hast es so als ähm, Rezepte und äh, wie jeder das macht das ist ja genauso äh, wie jemand also Strickanleitungen oder Kochrezepte das ist ja genau das gleiche ja denn der eine, du, du strickst vielleicht lockerer als ich stricke fester, also jeder hat da seinen Maschenaufschlag. Äh, beim Kochen ist es ähnlich, es kommt noch darauf an, in welcher Region wo ich bin, welche Zutaten ich nehme, dann schmeckt das Essen ja auch jeweils anders. Also es kommt ja schon mhm. allein, ob ich das auf einem Berg äh, koche in 1000 Metern Höhe mhm. oder auch ähm, unter ähm, Normalniveau, damit meine ich jetzt Meereshöhe sind ja dann ja, schon nur, also die Variationen sind halt viel viel breiter viel viel breiter Ach, was das ist, ist die breiter ist also ähm, wenn du ein einigermaßen solides Rezept hast zum Kochen kann da zwar schon auch noch was schiefgehen aber nicht so gewaltig also bei die Marmorkuchen sehen eben wenn man sie aufschneidet immer ungefähr gleich aus na, was, die, also da, da, was ist denn ist das für eine Anmaßung? <lacht> nicht, oh, <lacht> ich, ich bin ja immer so ein bisschen mit Maßstab gefragt. Ne? Also die Zutaten sind auch nicht so, so vielfältig, ne? Also gut, also ich mache es noch mal kurz. Das genau. Noch diese, also ölhaltige, also Silikonöle und und Ähnliches, was man dazugeben kann. Und dann gibt es aber verschiedene Gießtechniken. Ähm, also, es kommt dann auch darauf an, äh, allein, also das, was man meistens sieht, sind diese Flip-Cuts, äh, wo man die Farbe drin schichtet. Da kommt es dann auch wieder darauf an, äh, welche man übereinander schichtet ähm, und wie man die dann ausgießt. Ja? Also, ob man die einfach nur stülpt, ob man die ähm, so peu à peu ausgießt. Und da gibt es also zig Varianten. Also, also wir haben das im Kunstunterricht gemacht, weil mein Kunstlehrer, der eigentlich relativ ehrgeizig war, auch in Richtung, also der kam von der Königsberger äh, Kunstakademie, der war äh, strikt ausgebildeter äh, Akademiker und äh, hat sich abgemüht, dann eben am Gymnasium äh, in irgendeiner Form Niveau reinzubringen. Und, aber der hat zum Beispiel so Sachen gemacht, dass er äh, meinetwegen Uecker-Arbeiten äh, äh, hat anfertigen lassen mit Nägeln nicht? Und, äh, und dann äh, aber auch so äh, Zeichenaufgaben und damit eben auch die Leute, die einfach zu Spaß an der Kunst nichts bekommen waren, nicht so äh, egal wie oder denen das Intellektuelle äh, fremd war, damit die auch irgendwie was davon hatten, hat er sogenannte Lackfließarbeiten gemacht. Und, äh, und und dann haben wir also im Grunde ja tatsächlich mit Lacken, die wir ineinander gegossen haben, auf äh, sogenannten Plakatkartons, äh, teilweise verdünnt und nicht, ver äh, ver äh, nicht verdünnt, haben wir dann eben äh, mhm. unterschiedlichste Effekte und Umrisse und äh, Glanz-Matteffekte, äh, äh, dann dieses seltsame Aufquellen in Augenform und, und, und, und. Äh, schon gemacht. Nicht? Das war dann auf jeden Fall so, dass jeder in der Klasse konnte Erfolgserlebnisse haben nicht? So, und äh, nach Hause nehmen. Und die Eltern haben auch A und O gesagt. Und damit hatte er dann, äh, dann auch nochmal ein paar gute Zensuren zu verteilen. Das war dann eben so sein, das Ding. Nicht? Und daher kenne ich das, nicht? Dass, dass man das machen kann. Und äh, dann habe ich das immer mal so Gesehen, dass es eben da Ansätze gibt. Achso, ich habe selber äh, damals also mit, mit äh, Öl und Lackfarbe da hineingemalt und habe dann also so seltsame Gnomen-Gesichter gesehen und, und äh, aus, ausfiguriert und mhm. so etwas. Ähm, so, so weit, so äh, unbegriffen surreal nicht? Äh, äh, äh, lief das damals. Und äh, dann habe ich aber, weil das eben so monoton war, und wenn man erstmal an, verstanden hat, wie man eine Landschaft realistisch äh, äh, hinkriegt, nicht so auch natürlich sehr traditionell, weil das war ein alter Kunstlehrer und der hatte eben altes Akademisches drauf, aber er äh, hat mich eben unter seine Fittiche genommen und da habe ich das dann gelernt. Und das war aber so viel befriedigender, nicht? dass ich dann äh, irgendwie dieses Puring, äh, würde man heute sagen, aber diese Lackfließarbeiten dann äh, ja, nicht, nicht so wichtig genommen habe. Das war so Spielkram, dann tauchte das eben auf mit diesen äh, äh, Fliehkraftbildern, Flieh, äh, äh, die genau, dann auf Gemeindefesten ja, also. auftauchten ja. und so. Und äh, dann aber habe ich gemerkt, dass also viele Sachen, die mir zum Beispiel als Schüler verboten waren, nicht, das ist zum Beispiel Abpausen, nicht, also dass man so durchzeichnet und dann Hat Abpausen radieren nicht, ich Radier ab, abzeichnen insgesamt von anderen äh, arbeiten nicht? dass das für mich wichtige sachen geworden sind nicht? ich habe ja. also mit, mit mit dem kopieren habe ich also äh, extrem äh, interessante zeichen konzepte machen können nicht? also das wäre dann irgendwann mal vielleicht darzustellen indem ich kopiert und wieder kopiert also so und dem, jetzt kommt ja, das aber mit dem Puring, ja ja lass mich okay. ähm, die, <lacht> ja äh, da komme ich schon jetzt wieder drauf zurück das hm. hat das hat mich eigentlich wach gemacht äh, das kam zustande, weil ich dann eben nochmal genau hingeguckt habe, nochmal untersucht habe innerlich, ne? durch, durch hingucken, was steckt da drin, wie kann man das machen, ne? was kann man machen. Und eine, eine Sache, wo bei mir Material autonom, selbstständig ähm, arbeitet und sich ausbreitet, das sind meine Salzkriechsachen. Und da habe ich das gelernt, dass man das auch, äh, konzeptuell einbetten kann, so dass das funktioniert, nicht? innerhalb von äh, einer, einer äh, künstlerischen Planung. Und äh, von daher bin ich jetzt neugierig, wie weit dieses, äh, dieses jetzt Puring genannte äh, äh, Verfahren, äh, dieses Phänomen, alles was da au auftaucht auf diesen äh, äh, Papp- oder Holz- oder was auch immer Flächen, äh, wie weit das sich also tatsächlich äh, weiterentwickeln, weiterdenken lässt. Nicht? So. Und, äh, und da wäre so mein Ansatz zu sagen, äh, was, was kann man machen, also würde man sagen, indem man da erstmal Obacht drauf legt. Nicht? Also nicht, was macht die Szene? Und das hast du jetzt dargestellt, dass die Szene äh, relativ ideenlos äh, damit umgeht und immer sich berauscht an den schönen Bildereignisse äh, oder nicht Im, in, im mehrfachen Sinne und ähm, die, die Frage, wer kann man da ausscheren, muss man da ausscheren und so weiter. Ne? Das äh, ist das genau. Na mir geht jetzt bin ich wieder zurück, oder? Hm? also Ja, fast, <lacht> fast, fast. Aber jetzt haben wir äh, irgendwie, äh, glaube ich, Naomi, äh, da sind der in die Parade gefahren. Oh, oh. Okay. Nee, es geht ja darum, dass wir Ideen alle, du auch, Ideen schmieden. Arik hat inzwischen geschrieben, ist das nicht schon voll, voll ausgeschöpft? Was kann Puring denn heute noch? Genau, das ist genau, die Frage, die wir nicht konstatieren, sondern von der wir uns äh, äh, anheizen lassen sollten. Nicht? Das ist der Punkt. Ähm. Was kann Puring? Das finde ich jetzt interessant, was heißt ausgeschöpft? Ähm, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel Erik Hoffmanns Bilder nehme, ähm, da könnte man ja auch sagen, also äh, von, von der Historie her und so weiter, äh, wären solche äh, Darstellungen auch ausgeschöpft. Aber ich würde das jetzt ausgesprochen schade finden, wenn er das nicht machen würde. ja. Ähm. Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Ja, nee, aber ein gutes Beispiel. Also finde ja. ich auch in dem Moment, nämlich wo er äh, nicht äh, ein Bild und dann irgendwie noch mal ein anderes, also wo er so eine Reihe Porträts äh, nebeneinander in so ein Raster gestellt hatte, äh, da, ich, da war dann das äh, Bild, was, was ich äh, äh, auch, auch lieben gelernt habe, war dann dabei mhm. und dann war das irgendwie so weg, ne? so da war dann dieses Verlorene äh, war da drin einerseits äh, hatte es sich äh, relativiert, andererseits äh, zeigte und? sich auch nochmal, dass das zu einem historischen Zeitpunkt äh, kommt, wo man es auch äh, ganz gut auch in Frage stellen kann, also auch, auch kunsthistorisch und äh, so weiter, nicht? Also da gibt es eben viele äh, viel Nüch Ernüchterung, ne, so. Und äh, was Arik, äh, denke ich, meint, nicht? also Arik, vielleicht äh, kannst du das auch dann nochmal präzisieren, das ist ja, dass Effekte sich totlaufen. Na, mhm. Das ist ja das. Ja. Ja, Effekte sich totlaufen, aber es geht ja auch, oder was da ja auch sehr herausgehoben oder, oder in den Vordergrund gestellt wird, ist diese Dynamik, diese fließende Dynamik, wo das Material selbst ohne weitere große Eingriffe, des Künstlers auf der Leinwand arbeitet. Das heißt, es wird eventuell noch mit dem Föhn irgendwie gepustet oder auch mit dem Mund gepustet oder mit einem Bunsenbrenner irgendwas erhitzt, aber letztendlich äh, wirkt dieses Fließende, diese, diese, diese Pigmente in diesem Medium, in dieser fließenden Flüssigkeit, die wirken irgendwie sehr alleine, sehr autonom da auf der Leinwand ohne viele Eingriffe äh, des Menschen, der das irgendwie herstellt. Ist er, ist er jetzt mal Menschen, könnte wahrscheinlich auch ein Tier herstellen, ich weiß es nicht. Man, hat jemand schon versucht, das irgendwie Affen beizubringen, Purings herzustellen? Sie ist ja ein bisschen respektlos, aber in der Puring-Gruppe hat gerade, weil jetzt wegen dem Virus sind die ja zu Hause mit den Kindern und hat mit ihrem dreijährigen Sohn gepurt. Und der hat jetzt, ähm, hat das reingestellt. Ich Ging ja. das aber so schnell nicht. Und äh, ich fand es irgendwie klasse, weil es halt eben genau nicht äh, so diesem Klischee, diesem Schönen, diesem Schönheitsklischee entsprochen hat. Ich fand es einfach cool. Das hatte ganz viel Tiefe, ja. <lacht> ähm, das ist jetzt auch nochmal, das ist jetzt vielleicht das, das Extrembeispiel, ne? Mhm. Also, gibt da so so Überraschungseffekte ähm, und die Frage ist eben kann man kann man nicht einfach auch mal diesen Aspekt weglassen äh, wie das jetzt wie das entstanden ist was man jetzt da alles äh, können und kennen muss ähm, und sich einfach an dem freuen was da entsteht ja äh, und und all die anderen Sachen mal weglassen ähm, das ist dann ja, Gott, weiß ich nicht, ja. Eben, mit Kunst will ich ja gar nicht in den Mund nehmen. Wir ähm, brauchen wir jetzt auch nicht, erstmal. Nee. Aber ich guck mal, schau mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ja jetzt schon 23 Minuten darüber gesprochen. Wenn wir, ja. Ich sage nur einfach im Hinblick auf unsere doch sehr groß aufgestellte Agenda, schaffen wir das nicht. Und dann äh, wollte ich nur einfach jetzt, halb, ist ja fast Halbzeit ja. sagen, wie gehen wir denn damit um? Gehen wir jetzt hier noch weiter in dem. Vertiefen wir uns noch in das Puring-Thema oder ähm, wechseln wir zum anderen Thema oder versuchen wir das so langsam zu überführen oder mit einfließen mhm. zu lassen? Wie wollen wir denn damit gerne umgehen? Ich kann äh, vielleicht noch so sagen, was für Ansätze ich äh, mir in den Kopf gekommen sind, von wo aus man auch starten könnte. So äh, auch sogar das Puring als Puring selber äh, einfach so belassen. Bis hin, dass man da äh, mit, mit weiterarbeitet. Nicht? Das äh, eine ist äh, diese, dieser äh, projektive Charakter äh, der Ausdeutung, dass man da also hinguckt und dann findet man in irgendeiner Form äh, sich äh, psychisch äh, gespiegelt oder sogar inhaltlich vielleicht auch noch mal anders, also Rohrschachmäßig, dass man dann also irgendwie was sieht. Das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, der müsste aus, abgeglichen werden mit, äh, was weiß ich, Zeich äh, Bildern von, äh, aus dem Surrealismus oder anderen äh, Sachen. Also dann, dann ist so dieses äh, die, der Tanz, den man aufführen muss, weil man das ja hin und her laufen lassen muss, Nicht, das würde dann in Richtung ähm, irgendeiner Art von... Äh, Bewegung und äh, äh, Vermittlung von, äh, von, von Bewegungsabläufen äh, vielleicht also äh, im Sinne von, von Pollock, nicht der ja das als auch als, als, als äh, Körperexpression äh, äh, gesehen ja, hat, Erweiterung, nicht? Ja. Ja, sowas er, Erweiterung des der, der eigenen. Äh, na äh, naja, gut. Und dann. Und wo es wo ja auch, das darf man auch nicht vergessen, äh, wo es ja auch seine Reaktion war, soweit ich das so verstanden habe, richtig verstanden habe, wenn man das überhaupt noch so, war das ja seine auch Reaktion auf diese ganzen Sachen der klassischen Moderne. Und zwar auch, auch in der Literatur, man durfte nicht mehr im, im, in so einem Erzählfluss sein, das, äh, man, nicht, das durfte nicht mehr so Narrativ sein. Ähm, die Leere, die Stille, das wurde ja alles ganz hochgehoben und äh, das war ja auch wie so eine, so eine Widerständigkeit gegen dieses, was diese klassische moderne Avantgarde dann letztendlich so Minimal Arts, was sie so propagiert haben. Dagegen war das ja auch wie ein Aufbegehren. Genau. Und dann kommt noch dazu diese, äh, dass man eventuell das reine Material, nicht, also es, äh, äh, oder also eine, eine Sache, ich habe mal so, ein Wasser, so einen Würfel gesehen, in dem war äh, destilliertes Wasser und das gab dann so eine Art äh, quasi Klima, weil das verdunstete, irgendwo an den Wänden äh, des, äh, zu, zu Tropfen sich niederschlug und an der Decke und dann war das immer am Tropfen und gleichzeitig wurde es äh, verdunstete es wieder, sodass also äh, Rein nur. Dieser, dieser Naturprozess, dieser Materialprozess äh, zur Ausstellung als Plastik zu, als Ausstellung kam. Nicht? Das äh, ist auch ein, ein Punkt, äh, wo man ansetzen kann, denke ich. Ähm, dann also meine, die, diese anscheinende Unabhängigkeit äh, von von menschlichen Eingriffen, von menschlicher Anwesenheit sogar. Das hat eine Richtung in das, was, was man bei Computer, KI und so weiter fantasiert, nicht? was also heißt, nee, wir Maschinen kommunizieren miteinander. Nicht? Das ist damit mit drin, was also ein Lieblingsthema von Stefan ja auch ist. Aber andererseits, also als archaische Erfahrung eben das, woran ich arbeite, Orakel. Nicht? Die haben immer Sachen gesucht, also Zufallsprozesse, äh, Rauch, äh, dann aber ein, Eingeweideschau, äh, äh, Risse in Schildkrötenpanzern und so weiter, um von diesen Zufallsstrukturen, äh, die dann eben nicht äh, die Intentionen von Menschen widerspiegeln, nicht? sondern also äh, etwas anderes nicht? Äh, äh, ausgehend, den Willen der Götter zu lesen. Nicht? Das heißt also, das als ein, ein, ein, eine Fähigkeit, Transzendenz und dann eben auch zu, zu, äh, Zukunft lesen ja wie, zu können. Aber das ist ja wie Kaffeesatz. Liegen. Nein, ja, das, genau. <lacht> aber nicht, das sagst du verächtlich, aber das ist haargenau ähm, ein, ein, ist das ein wesentlicher nicht verächtlich? Prozess. Ja, gut, nicht verächtlich. aber das, das ist ja wie Kaffeesatz. Nein, das ist natürlich, ja. das ist wie Kaffeesatz. Aber ja. genau, äh, aber das. Und dann haben wir da Deutungsprozesse und äh, an, an, an vielen äh, in, in dieser dieser kleinen kreativen Krise, die in in kreativen Zirkel eingebaut ist, bis hin zu großen äh, Krisen als äh, äh, geschichtserneuerende äh, Momente, äh, ist also das äh, auch äh, auch da in, in auch auch Teil dieser äh, Technik und äh, hätte man dann und ähm, ja. Was mich was, daran. Ja, was, was, was, was auf was ich, Grenzflächen ist. Ja, Entschuldigung. Warte, wie, Birgit? Ähm, ich, ich, ich, kann, ich kann ja auch nur für mich sprechen. Ähm, ich finde da zwei Sachen wirklich äh, total interessant und die würde ich, wenn ich jetzt hier mehr, ich habe das ja auch mal probiert mit dem Puren, aber da bin ich nicht so weit gekommen. Wenn ich das weitermachen würde, würde ich das. Äh, äh, thematisch, entweder thematisch weitermachen unter dem Thema eben dieser des, des Unfalls. Was passiert, was ist eigentlich ein Unfall? Warum ist, also ich würde eher sagen, dass das Unfallsmalerei ist als Zufallsmalerei. Ich finde das auch total spannend, wieso wird aus dem Unfall plötzlich ein Zufall? Also würde da weiter äh, schauen, dass es das eine und das andere ist, was mich an dem dynamisch fließenden oder flüssigen ähm, wa was mich daran so interessieren äh, würde. Und ich würde nicht wollen, also ich finde, ich habe da auch schon so universale Erklärungen dazu gelesen, das finde ich, äh, klar, man kann mit allem irgendwie die Welt erklären. Äh, das äh, finde ich nicht weiterführend. Ich fände weiterführend, entweder es anzubinden an äh, ebenso künstlerische Intentionen von einzelnen Künstlern, da noch mal gucken, weshalb haben die das gemacht, was kam vorher, was kam danach. Ähm, dann eben, wie gesagt, Unfall und warum diese fließende Dynamik. Und das andere, würde ich, würde ich wirklich noch mal gucken, ähm, äh, was, was ist wirklich die... die, die äh, ja, diese handwerkliche Herausforderung daran. Ist das wirklich dieses chemische Wissen? Oder ist es, äh, äh, wie ich intuitiv zu bestimmten Farben greife? Oder was ist das eigentlich? Also ich glaube nicht, ja. dass es nur... Chem Und das ist auch sowas, äh, ich glaube schon, dass es total fasziniert. Weil also hat Chemiker in der bildenden Kunst, Yves Klein zum Beispiel, äh, ja. auch äh, George Brecht, nicht? Und so, äh, das, das äh, wäre auch... Äh, Genau, von dort aus interessant. Und ich möchte auch hinzufügen, man kann sich künstlerisch ja auch diesem, äh, diesem äh, Bastelmarkt zuwenden. Und äh, dort. Mach doch Eiweiwei, da geht doch ein Baumarkt. Jetzt, doch ja, Baumarkt äh, ist ja Handwerk. Das ist ja. Äh, ja im, Bau, Im Baumarkt gibt es aber auch diese Farben. Hier gibt es auch im Baumarkt. <lacht> ja, okay. Ich dachte an das kleine Bastellädchen, was man hier so in Lüneburg hat. Aber äh, egal, gleichwohl. Gleich wie. <lacht> ähm, die. Nee. die äh, das, und da wäre das die, diese Technik, weil sie eben, ich finde, als eine der wenigen, vielleicht noch Knüpftechniken und Webtechniken auch noch, aber als eine der wenigen direkte von Bezüger, die sich direkt herstellen lassen können zwischen dem und der Kunst. Nicht so, dass also meinetwegen auch die Kunst als etwas Verpasstes erscheinen kann oder etwas in, in der Zukunft liegend Hoffnungsvolles oder was auch immer. Aber auch auf jeden Fall, äh, man hat eine kritische Folie, mit der man äh, auch arbeiten kann in, in Anbetracht der, äh, dieser Vermarktung, dieser, äh, dieser Farbspiele, nicht? Farb Farben und Farbspiele. Genau. So, jetzt wäre wär ich erstmal so, hätte ich meine, meine, meine, meine Munition sozusagen verschossen. Nicht? Äh, Sind die da nicht im Krieg? Verschossen, ja, wie so Feuerwerk. Nicht Ach, okay. Ach funken. ja, okay. Funkeln, also, ja. So. Ja, ja, ja, ja. also jetzt ähm, ähm, alles andere müsste, bräuchte mehr Arbeit, sozusagen. Ja. Ich sage noch mal was ganz Subjektives, wie es mir da so geht. Äh, mhm. ähm, das ist einfach mit dem, mit dem Fließen, darauf möchte ich noch mal kommen. Also äh, das, von dem Prozess her äh, ver verändert sich ja dann das Bild, wenn, wenn die Farbe mal auf auf dem Untergrund ist, ähm, verändert die sich halt in jeder Sekunde und zwar rasant. Ja? Also sämtliche Proportionen äh, und natürlich möchte ich da eine, also eine irgendwie geartete Komposition hinkriegen. Ja? Ähm, und ich muss aber immer wieder quasi mein Wollen dann dem anpassen, was, was da geschieht. Also es ist wirklich, ähm, also ich lasse das ja nicht einfach darüber laufen, ja? Also das wäre mir dann, das wäre mir zu blöd, ja? Und also es ist, es ist dieses, also sehr präsent sein und wahrnehmen, was passiert da im Augenblick und wo sehe ich da was und was möchte ich verstärken oder an eine andere Stelle haben oder, oder so, ne? Und man sieht, man sieht eben auch. Es gibt halt Leute, die wirklich tolle Bilder machen mit dem, mit diesen Techniken. Ähm, aber die machen das jahrelang, ja. Und, also die, die können das halt viel besser steuern. Und wie, wie, das muss, ja, das ist dann das große Geheimnis, ja. Wie bei, wie bei anderen Darstellungsformen auch. Ja. Ja. Also es ist eine Technik, Technik, die kann, das kann ich lernen. Ähm, naja, also den guten Geschmack in Anführungszeichen, den weiß ich nicht, ne? Der muss halt schon dazukommen. Oder... Ähm, naja, also irgendwas, was halt weggeht von... Von diesen schönen Bildchen, die, die da eben als Muster hängen, von, die eben nur zeigen, aha, da gibt es Zellen, ja. Das mhm. ist halt mehr. Also für mich ist schon die Frage, ob das Bilder sind, nicht? Also da, äh, allein daran würde ich mich schon reiben, nicht? Mhm. Also noch schauen wir hin. Und, der, und das ist, ähm, es wird ja immer wieder hier, darauf hingewiesen, auf diese Zellenstruktur. Die ja auch sehr Das wirkt ja auch sehr organisch von diesen Zellenstrukturen her. oder etwas kann man da assoziieren. Ja. Könnte man assoziieren. Ja. Ja. Okay, halt dann Blasen können wir das vielleicht abschließen, haben. oder? Hm? Was? Nichts, nichts, nichts. Schon, gut. Dann, dann wechseln ja, wir gut. das Thema. Hm? Okay. Das, das nächste wäre jetzt äh, Pipilotas Corona. Ja, das ist ja das ist ja kurz. Dann nehme ich einmal hier, der, äh, nehme ich dieses hier weg und zeige das hier. Das ist einfach so ein kleines Kopftuch, das ich heute trage. Was steht denn da drauf? Anders betrachtet. Dürft ihr gerne lesen. Mache ich halt meinen Kopf so ganz dicht daran. So. Die ist Welt ein einmal anders betrachtet, ein volles dir einfach deine Augen, kribbelt es, brauchst du neue Namen, erfinde neue Namen, betrachte, ja das Programm äh, können wir ja aufs Puring gleich umlegen, kribbelt es äh, und so weiter. So. Ähm, Andreas, kannst du mal die, äh, das Bildschirm teilen, beenden? Okay, genau. Da mach ich noch mal, genau dann mache ich das nochmal, dann sieht man das vielleicht stärker ja, genau, alle. weil Das ist ja zu klein. Ja, ja jetzt ist das ist besser. Aha. Sehen das alle jetzt? Sehr schön. das ja. Ja. Ja. einmal bekannt, wasserwollens, volles, welt und so weiter. Wunderbar. Mhm. Ich habe ja. gedacht, das ist ein Kopfverband. <lacht> <lacht> In dem Coronavirus. <lacht> Ja, ja, ich hab, wollte nur, nur, ihr wolltet ja irgendwie was dazu hören, was, ich habe heute mal eine Kopfbedeckung. Du machst auch. doch immer so, das alles so sehr absichtsvoll und dann ist doch natürlich klar, also, dass man dann auch danach fragt, nicht, also da äh, die, die Papierrolle an deiner Tür, ja. nicht, äh, das ja. Kunsttoilettenpapier und die Meret Oppenheim das äh, ist, dort, das, das ist ja die alles die äh, genau. hochgradig gewollt. Genau, und hier ja. trage ich den, ne? Mhm. Babylon auf dem Kopf, ne? Mhm. Weil ich habe letztens gelesen, dieser Turm Babylon, weißt du aus welchen Materialien der gebaut worden ist? Na? Ziegel. Habe ich auch gedacht, dem ist gar nichts. Nee, los. also getrocknetes Leben. Leben aus äh, getrocknetes Leben, oder? Ja, aber auch aus Wolle, Pech, Teer, ähm, Blut. Mhm. Also es wurden ganz viele Materialien benutzt, um diesen... Bindemittel. Genau, um diesen Turm zu bauen, der ja dann eingestürzt ist, ne? wie ja jeder weiß. Ja, der ist ja, na gut, der, nein, das ist nicht unbedingt gesagt, dass der eingestürzt ist. Das war ja also der äh, zentrale Tempelbau äh, in äh, Babylon und in anderen Städten, Uruk und so. Und äh, die sind meiner er, meine Erkenntnis nach äh, in der Geschichte irgendwann eingestürzt, aber die sind nicht dort eingestürzt und das ist was also, das ist schon so, dass das eine unglaubliche Leistung war, so früh derartig große Verbände von Stämmen äh, zusammenzuführen zu einer politischen Einheit, nicht? Oder ja. zu, einer, zu einem politischen Verband, sagen wir so, eine Einheit war das wahrscheinlich gar nicht. Und äh, von daher ist so dieses, äh, oh, davon hängt da die Sprachenvielfalt, die dort gerade. Äh, sozusagen sich, sich relativierte nicht, angesichts äh, dieser, äh, dieser Kulte nicht, äh, und der dieser Staatengründungen, dass dann das sozusagen vorgeworfen wird, nicht, dass dann also von außen ein Stamm kommt, äh, die, die, äh, die Israelis, die Israeliten, nicht, und dann äh, da so Geschichten darüber erzählen, was, was schlimm das ist. Äh, war, äh, die, dass da also diesem Hochmut äh, entsprechend dann auf einmal alle, alle Sprachen auseinanderfallen. Nicht? Das äh, ist ein eigenartiger Prozess, aber ich habe mich da so genau nicht drum gekümmert. Ich habe mir das nur mal gedacht, dass, dass die, die, die Sicht, die uns da vermittelt wird, möglicherweise auch nur ein Schattenbild äh, ist von, von dem, was die da zivilisatorisch geleistet haben nicht? Ja. In, in, im zwei Stromland. Na ja, gut. Also es, äh, ja, was wolltest du jetzt mit dem äh, Turm? Ja, nein, nein das, das habe ich mir ähm, irgendwie zu, so überlegt, so mit dieser Erhabenheit, ob das nicht auch etwas mit einem Turm zu tun haben könnte. Also mit irgendwas. Das ja. hat ja, also wir verbinden damit ja immer etwas Großartiges oder eine außergewöhnliche ähm, ja, etwas, was abgehoben ist. ist, abgehoben, oder von Normalen genau gehoben. Ja. ja. Himmelsleiter. Aber, ja. Auch, aber ich, ich finde auch was, was Kolossales, was, also auch etwa immer was Großes, was irgendwie Großartiges, was ja bis hingehend was Heiliges, Sakrales. Aber der Turm selber, der kann ja, war da er Menschen gemacht, also in der Macht der Menschen stand, nicht er, er für erhaben gelten. Nicht, sondern der ist ja im Grunde menschlich. Da müsste man eher sagen, so hoch er auch ist gegenüber der, äh, dem All oder der Größe der Götter oder was auch immer, nicht, ist er winzig. Und äh, obwohl er so winzig ist, nicht, äh, kann man, äh, wenn man da oben steht oder sogar wenn man unten steht, äh, die, diese, diese Winzigkeit als einen Moment dieser riesigen Größe, Ewigkeit und so weiter äh, erkennen. Und das ist die eigene Leistung. Na. Was ist denn los? Hallo, Hallo. hast du gepennt? Hallo. Hallo, Aber ist es nicht auch irgendein äh, so groß Wahnsinn gewesen? Quasi die Menschen wollen hoch hinaus zu Gott, oder? Man ja. sagt, wir den Himmel erreichen, oder? Also das ist irgendetwas, so Grenze überschreiten und, und einfach irgendein so groß Wahnsinn, wo wir da irgendwie doch in Köpfen haben. Nicht? Die Hybris, dann ja. das ja genau. Das ist ja der Vorwurf. Der Vorwurf ist, äh, ihr wollt äh, nicht nur Götter gleich sein, sondern auch noch ihren äh, Ort äh, besetzen. Nicht? So. Und äh, das kann nicht gut gehen, nicht? weil äh, Menschen dem auf jeden Fall unterlegen sind. Nicht? Jetzt guckt ihr mal an, wo wir heute sind. Alle Schrecken und Schauer. Alles Schrecken und Schauer. Nee, wir Schrecken sind wohl guten Mutes, fahren wir auf Gebäude, die so wahnsinnig viel höher sind. Oder wir fahren in die Umlaufbahn und haben damit also eine völlig andere Sicht der Erde, eine völlig andere Sicht also des umgebenden Raumes und so weiter. Das heißt, äh, das, das, haben, das, was damals äh, sozusagen die Hybris war, ist für uns schon lange keine mehr. Also wir setzen die Hybris dann sozusagen ein paar Level höher an. Nicht? Also, das äh, man, man kann zwar zivilisationskritisch alles, was wir machen, verdammen und sagen: Also Technik hat nur oder dass unsere Lebensform, diese Art von Zivilisation, Kultur überhaupt, nicht? führt einfach nur dazu, äh, dass wir äh, alles andere kaputt machen und die Leistungen sind alle vernachlässigbar gegenüber dem, was wir als Schaden anrichten. Das ist ja so eine so eine These. Äh, und da wird man schon sagen, ja gut, das ist dann die Hybris, äh, dass wir es versuchen oder dass es eben entsteht. Wir versuchen es ja nicht bewusst, sondern äh, geht ja keiner hin, Gott gibt es ja nicht mehr in dem Sinne. Und äh, also das ist so, der, äh, finde ich, äh, in, insofern relativiert sich das auch diese Geschichte mit dem einstürzenden Turm. nicht. Wir bauen wesentlich höhere Türme, die alle nicht einstürzen, so jedenfalls nicht, wenn sie nicht sollen. Heute in Tagesanzeiger ist eine Todesanzeige von einem Kunstmaler, sie heißt Attila Laszlo, Juli mhm. Herendi, und er hat seinen Text selbst erfasst. Und es, es ist so: er schreibt eben, Doppelpunkt. man kann un unmöglich gegen den Wind pissen. <lacht> ungarische, ungarische Weisheit. Also doch. Es tut mir arg leid, mitteilen zu müssen, dass ich Attila Herendi, 1935 in Ungarn geborene Papierli-Schwitzer und wohl allerletzte sozialistische, realistische Maler, soeben gestorben bin. Vermessen, wie ich mitunter auch mal war, dachte ich zuweilen, dass ich unsterblich wäre. Eine Ausnahme müsste es eigentlich geben, aber es war wieder einmal nichts, Januar. Nun wünsche ich euch allen ein wunderschönes Leben. Ich habe es gehabt. Und ich empfehle dringend nie aufgeben. Vielleicht wird eine doch mal unsterblich. <lacht> Zu Babylon. Ja, ja, ja. wunderbar. Ja, ich kann noch einen dazu tun, Elias Canetti hat sich ja mit äh, ja, dem, dem ja. Tod, dem Sterben, ja extensiv auseinandergesetzt und hat äh, eben.. Äh, nicht nicht eine Sekunde, nicht einen Moment nachgegeben, Gegeben. den, den zu Tod verdammen. zu verdammen. Ja. Oh, ich höre oh. mich jetzt doppelt. Äh, was hast du gemacht, äh, Godot? Nee, jetzt höre ich mir wieder gut. Ist alles gut. Ja. Alles klar. Der hat mit dir eingestimmt in einen Kanon, den Tod zu verdammen. <lacht> Und äh, also all diese Versuche, das zu relativieren, hat er als ein Verbrechen angesehen, weil es dazu führen kann oder in seinen Augen wird äh, Menschenleben, den, den Tod äh, für etwas Harmloses, eine besondere Selbsterfahrung äh, zu halten und äh, äh, entsprechend dann äh, die Schwelle niedrig zu legen, es anderen zuzufügen. Nicht? Und äh, äh, von daher ist äh, das. Ähm, eben auch jemand, der auf, auf Unsterblichkeit gesetzt hat. Nicht? Auch auf, dann, und da ist er natürlich selber auch gestorben, natürlich. Das, also von daher ist dieser Trotz, dieses gegen den Wind pissen, was ist das denn nun? Nicht? So, das, ich finde find in, de, in dem Satz von dem auf dem Grabstein, ich finde ich eben äh, dieses, dieses Moment des gegen den Wind nicht das finde ich eigentlich... Äh, umwerfend gut. Nicht? Also, Blatschenka, das ist so toll. Ich möchte nicht Tag für Tag gegen den Wind bissen. Also, also irgendwie so. genau. Aber das passt ja auch, passt das eigentlich auch zu diesem Erhabenen? Wie kann man das, ich weiß nur, in der Ästhetik ist das ja so, dass das Erhabene ja als Komplementäres bezeichnet wird zu dem Schönen. Also erhaben, das Erhabene kann auch hässlich sein. Ja, ja genau. Das Erhabene oder kann extrem schaurig und äh, ganz äh, äh, ekelhaft und äh, was auch immer sein. Also Erhaben ist nicht ungleich, würde eher sagen, ungleich schön, weil es komplementär wie ergänzend dazu ist. Mhm. Äh, oder es macht das, das Erhabene, kann das Schöne erst wirklich richtig schön machen. Ähm, das ist ja auch das äh, Sublime und das wird ja häufig... Äh, schlampig ins Deutsche übersetzt, also das ist ja eigentlich ein äh, englischer Begriff, ähm, ins Deutsche übersetzt und dann wird das sehr ja schlampig übersetzt und dann ist es einfach nur das Unterschwellige. Aber das Unterschwellige, und das erlebe ich jetzt hier, was also so toll er so gesagt hat, dieses Pissen gegen den Wind ist ja auch ja. so was Unterschwelliges. Ja. Also es ist ja wirklich unter der Schwelle. <lacht> ja. es ist unter jeder Schwelle. Und ist das, das. dass das auf dem Grabstein steht oder in, Sach in einer Todesanzeige. Ja, unter äh, jeder. Hervor Schwelle. Wunderbar. Und damit ist es, ja, und da frage ich mich, ist es, ist es damit dann gleich, wenn es so, so, so daherkommt, ist, ist, hat das denn was mit Erhabenheit zu tun? Würden wir das eben damit Erhabenheit in Verbindung bringen? Man stellt sich gegen das Ganze. Also insofern kann man auch den Mönch am Meer nicht als den Andächtigen sehen, sondern der, der an die Grenze geht, um dort also eine Erfahrung einzuholen. Und äh, also jetzt rezeptiv. Aber man kann ihn auch als einen sehen, der tatsächlich erobert oder der äh, dort mit einem Fluch steht oder mit einer einem Trotz. ne? Ja, aber ich, das, ist, das ist mir immer noch zu sehr, also ich, ich bin heute ein bisschen kratzbürstig. Ähm, ja, los. Los, sich genau. Mir ist das immer noch zu sehr an dieser Erfahrung gebunden. Und ich finde ah. das zum Beispiel, wie Blatschenka das gerade gesagt hat, ich habe heute in der Zeitung eine Todesanzeige gelesen. Das heißt, dieser Künstler, äh, der lebt nicht mehr und der hat das als seinen Nach, wie nennt man das, Nachruf, Nachlass, ja. äh, schon so äh, initiiert. Und das ist ja auch schon so übergeleitet ins Jenseitige, dass ich schon fast sagen würde, Das ist nicht, mehr, es, es ist nicht mehr. Es ist nicht mehr. an die Erfahrung gebunden und ist auch nicht mehr an das bewusste Wahrnehmen gebunden. Es gibt, schickt uns noch so eine Nachricht zurück, mhm. die wir jetzt hinterblieben sind, was wir damit anfangen. Mhm. Ja. Und, und ich finde, ich finde diese. Also ich finde, dass äh, für, für das ist. Also er, er beschreibt sich da ja auch als letzter. Wie heißt Platschenka, Letzter sozialistischer Künstler. Ja. Ne? Ich habe überlebt und ich habe gedacht, ich würde unendlich leben, aber ich mache, und da, da, da, da, steh, da, da steckt ja auch so ein bisschen was von, von, von Größe ja, und Erhabenheit mit, äh, mit drin, oder nicht? Ja, ich versuche das im Augenblick in Worte zu bringen. Also er versucht ja, die Schranken aber der Endlichkeit und des irdischen Lebens damit auch wie ein bisschen mit zu überschreiten. Also indem er so einen Nachruf macht. Also ich finde mhm. das, äh, ich weiß jetzt nicht, ob man das heute sofort als Erhaben halt so wahrnehmen würde, aber ich würde das... Er so hat äh, überge äh, so eine Art Staffelstab übergeben, so eine Art Pissanleitung und... Äh, <lacht> Sozusagen selbst dann noch, wo er stirbt, über sich hinauszuwachsen und äh, etwas zu erreichen, äh, von dem er weiß, dass es doch möglich sein kann vielleicht. Oder selbst wenn es unmöglich ist, also selbst sich dem Unmöglichen zu stellen und äh, dann zu sagen, also ich, mein Leben auch, also es ist ewig, natürlich ist es ewig. Ja, aber wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich, ich meine, ich kenne mich nur nicht so gut aus, ich weiß nicht, was er jetzt gemacht hat, aber wenn ich so was höre wie sozialistische Kunst, dann denke ich gleich an irgendwelche monumentalen, riesigen Statuen, die riesenhaft rumstehen, die irgendwas, äh, ja, dieser ganze sozialistische Realismus ist ja so eine Kunstrichtung gewesen, wo alles ja noch realistischer, noch größer, noch pompöser, mhm. noch idealisierter dargestellt wurde. Und das war ja auch ein politischer Krieg damals. Der abstrakte Expressionismus war dann die andere Seite. Das also war dann die, die Kunst des Kapitalismus. Weil genau, haben sie gezeigt, wie geil ist, und radikal sie sind. So, so, war, so Größenfantasien. Ja, ja. Du hast ja die drei Geschichten des 20. Jahrhunderts. Ne? Man hat den Sozialismus, den Kapitalismus und den Kommunismus. Jetzt ist halt nur noch der Kapitalismus, der Faschismus, Entschuldigung. Den Faschismus, den Kommunismus und den Liberalismus. So, ich muss mich schon wieder konzentrieren, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Und der einzige, der jetzt noch übrig ist, ist ja eigentlich noch übrig, wenn sie alleine ist? Weiß ich nicht. Sorry, Birgit. Differenziert sich in, in sich dann. In äh, sich, ganz oft. Genau, das sprengt sich dann auf. Und also dann entstehen das, so Idioten wie ich, ne? mit so bunten <lacht> Mützen auf. Naja, komm, wir haben ja eine gute Versammlung da. Heute ja, war aber, einer aber vor meinem Fenster und hat gefragt, ey, Alter, geht's noch mehr ADHS? <lacht> hm? Ja, der hm? mit dem pathologischen... Aber Herr haben hat ja nichts mit pathologischen zu tun. Aber nochmal so auf diesen, auf diesen Künstler zu, äh, mit, mit seiner Todesanzeige. Äh, ähm, also, äh, wenn, wenn du dieses Monumentale der Sozialist einer sozialistischen Kunst äh, herbeiführst, dann ist das ja, entspricht das in meinen Augen einer Größenfantasie. Äh, und dann kommt er aber mit dem gegen den Windbissen. Ne? Das heißt also, er kommt mit absolut menschlichen, äh, im Alter auch lästig werdenden Bedürfnissen nicht? und äh, die uns äh, ein, einordnen in so einen Stoffwechsel ne? und mhm. äh, bringt uns zurück an an was Animalisches und, und so weiter. Nicht? Und das ist ganz im Gegensatz zu dieser Größenfantasie. Nicht? Also er führt äh, führt uns zum Elend zurück und dann aber trotzdem pisst er gegen den Wind. Nicht? so Und dann kann man jetzt sagen, oh Gott, hat er jetzt gelernt, dass er es nicht mehr nicht machen sollte, wieder er uns sagen, tut es nicht, nicht, also pisst mit dem Wind, dann fliegt die Pisse weiter oder so. Ne? Dann pisst oder man nicht an. Dann Weil pisst man, man sich selber nicht. nicht an. Genau. Das ist aber ist, äh, ist, äh, ja, ist ein gutes Bild. Das, das transportiert das gut. Und ich habe noch gedacht, wir haben als nächstes Thema ja mit diesem, was kommt nach Science Fiction. Genau. Ja, ja. Oh, haben wir nicht mehr lange zu. Das, äh, <lacht> Nein, genau. es wird vielleicht äh, gut. dann äh, in, in den 31. hineinkommen. Das wäre auch nicht schlecht. Was, aber, ich, ja. aber ich finde... Diese jetzige Situation, die, in der wir uns auch an selber ans Bein pinkeln mit dieser Corona-Geschichte, und dem, was für Auswirkungen das dann aber auch noch global hat. Also das Corona ist ja auch, alte Leute sind betroffen, die siechen dann dahin unter erbärmlichen. Virenangriffen und so weiter, nicht? Das ist ja dann auch so eher, eher dem dem organisch Hinfälligen zuzuschreiben und äh, gleichzeitig wird also wir müssen euch schützen global, wir müssen sozusagen äh, Vireninfektionswellen steuern, nicht? Wir wir mobilisieren die gesamte Bevölkerung, weil statistisch muss man das machen, damit man einen Effekt hat. Äh, aber wir haben gleichzeitig total Angst, dass dieses so Hochgelobte, technizide, äh, in sich perfekt äh, strukturierte, effiziente, kostensparende Gesundheitssysteme. Ne? Schon allein dadurch äh, kaputt geht, dass also über viel, übermäßig viele Leute die Grippe kriegen. Mal, na gut, eine besonders scharfe Grippe, aber äh, die Grippe kriegen. Und da, da steckt etwas drin, was so eine Art negative Erhabenheit für mich ist, vielleicht. Nicht? Dass man also sagen, sagen muss: ja hochgepokert und verloren. Ne? So. Also wäre so eine Überlegung. Kann ich etwas zu der Corona sagen? Ich bin nämlich, ich habe mich jetzt seit zwei, ja, eineinhalb Monaten, habe ich in Atelier meinen großen Plakat für mich gemalt, beschäftigt. Ja. Vor allem nicht, nicht unbedingt mit der Corona. Ich habe angefangen mit dem, weil ich Asthma habe. Und jetzt habe ich verschiedene Untersuchungen gemacht. Äh, bei Lungenarzt, bei Herzarzt und so weiter und äh, die haben mir auch schon Schreck noch nie eingejagt oder dass dass ich, äh, dass sie mir Lunge rausschneiden mussten und so weiter und so blödsinniges Zeugs und, und ja. irgendwie habe ich mir gedacht, ich beruhige ich mich mit dem, dass ich da so ein Plakat mit mir male quasi, wo es heißt Atemnot, weil ich sollte, ich hätte morgen eine Lesung haben sollen in Frauenfeld bei irgendeinem Frauenverein. und Dann habe ich mir gedacht ich mache das dazu lese ich dieses Plakat. Und jetzt ist natürlich dazu die Corona-Co. Und ich habe das Bild, also ich stelle es jetzt da rein. Es ist, das ist keine Kunst, es ist einfach für mich ein Plakat als Hintergrund zum Lesen. Und eben, ich sage es, jetzt ist mir dazu noch die Corona-Co, was eigentlich noch dazu passt. Also mein Bild heißt Atemnot. So. Ich könnte das, ich weiß nicht, kann man das vergrößern oder irgendwie... Yeah. Ich tue äh, das mal auf den anderen Bildschirm und teile das mal. ja? Okay, okay. Dann äh, haben wir das äh, vielleicht alle. Wo ist es jetzt? Es äh... gibt es. Im Chat anklicken. Ich wollte eigentlich nur Mini Lunge und mein Herz wo auseinandergeraten sind malen und dann ist immer wieder da, dazu etwas dazugekommen. Ich kriege es nicht raus. Nicht Erzähl ruhig weiter, ich versuche inzwischen das äh, Bild hier zu beherrschen. Jetzt. Ich habe es jetzt groß geklickt auch auf das Bild und dann hat ihr das groß. Ja, so ich habe das jetzt erstmal bei mir abgespeichert und jetzt mache ich es gleich groß. Ich habe es nicht groß. Ach, ich ich sehe es nicht. Ich sehe hier nur... Also nur, das ist ja auch wieder despektierlich, das kann mir ja wieder so ausgelegt werden. Ich sehe Naomi und Andreas und oben <lacht> sehe ich vier Kreise mit Notfair, mit Guddu mit Bladjenka und dann gibt es so einen rechteckigen Kasten mit mir. Wenn du im Chat gehst und das Bild anklickst, also wenn ich ja? das Bild, Bild öffne, dann, dann ist es groß. Dann habe ich es auf ganze ganzen Bildschirmseite. Oder soll ich jetzt... Nein, nee, es äh, ist, ist, ist im Kommen, ich bin, arbeite dran. Ich habe es groß. Aha. So, das kann ich jetzt auf den anderen Bildschirm tun. So, und jetzt kann ich teilen wieder. So. Okay, habt das? Ja. Mhm. Okay. Atemnot. Ich finde das Not immer schön, weil man es auch als Not lesen kann. Nein, ja. ja. es ist extra getrennt. Ja. Not. Ja, ich habe lange, äh, also ich habe seit Kindheit auch äh, eine schwere Bronchitis und äh, kann das jetzt sehr gut nachfühlen. Auch so nochmal extra beim Lungenarzt gewesen und äh, ich habe Gott sei Dank so eine Pneumokokken-Impfung. Äh, und äh, da sagt er, das wäre schon wirksam, weil das mich bewahrt, davor bewahrt, dass ich also beide Infektionen gleichzeitig kriege. Was oft der Fall ist, wenn es erstmal losgeht mit der Lungenentzündung. Nicht? Aber was, was mich irgendwie... Ähm fast ein bisschen schockiert ist, dass das ja sehr symbolisch dargestellt ist. Ja, also ja. das Herz ist, hängt draußen, ja, dann, ist ja die, dann ist die, äh, die Lunge, da würde, da würde ich jetzt bei so einem Anfall und Atem würde ich mir die Lunge nicht so schön in einem wunderschönen orangen Ton vorstellen, sondern eher auch nicht so, auch nicht so geweiht, nicht so, nicht so symmetrisch, sondern eher verkrampft und dann hört das ja auch auf. Äh, ähm, unterhalb des Gesichtes, also ähm, da oben sieht es aus, die Haare wie Stiefmütterchen. Ich äh, ne, man kann <lacht> jetzt korrigieren und sagen, hier geht jetzt mach das mal nicht so. Äh, aber äh, die, die Dramatik und die, die Bedrohung, die nur so durch diesen Totenkopf vielleicht angedeutet ist, auf der rechten Seite, die Dramatik dieser Art Not, die kommt irgendwie... Äh, dieses Beängste, das Ich habe das Gefühl, dass das ein hoffnungsgebendes äh, Bild ist, also ein stärkegebendes ja. Bild, weil du äh, gegen die, äh, also weil die Organe, die dich sonst quälen würden, weil du die auf einmal annimmst und als, als äh, Gegenbild gegen die Gefahr tust. Nicht? Also das, ich muss ganz schnell auf Toilette, Leute. Also Moment, ja, <lacht> Es ist auch 20 Uhr, wir müssen hier Aufzeichnungen abstellen. Ah, okay. Okay. Immerhin ist es jetzt mit drin gewesen, das Bild. Super. Und auch schöner Abschluss. Und mit Science Fiction hat es auch was zu tun, wenn man genau hinguckt. Ja. <lacht> Okay, das also aus und ich konnte Das gleich Ende dazu. vom Kunst-Talk 14 deutet es auch schon an. Wir wollen jetzt nicht in Atemnot geraten oder okay. dann nein, gleich, nein, nein, nein. ganz, ganz, ne. ganz schlimme Vorstellungen haben. Was? Ich äh, beende ausatmen. die also, aus, ich? Ausatmen.